viel mehr Dinge, also der Knaller ist ist die Geschichte, weil du die weißt, der, der Colonel Anthony Schäfer, ja. der hatte für das FBI eine Überwachungseinheit, um innerhalb der USA, das FBI, so also sowas, wie der Inlandsgeheimdienst, Terrorzellen aufzuspüren, und zu observieren und gegebenenfalls auch zu infiltrieren. Und die hatten in den Jahren vor 9-11 die Gruppe, um diese ganzen Saudis die man ja, das weiß man, durch Michael Springman Anfang der 90er auf Anraten der CIA durchlassen hat, weil er war Leiter der Visastelle in Jeddah in Saudi-Arabien und er wollte die eigentlich nicht einreisen lassen, bis die CIA kam und sagte, jetzt sind unsere Leute, die müssen rein. So, dann hat man ja diese Leute in Florida und Kalifornien untergebracht, teilweise auf Militärstützpunkten, teilweise bei saudischen Geheimdienstleuten, so, und der Schäfer und seine Jungs und, und uh, sein Personal haben die Gruppe am Schirm gehabt. Und wurden aber dann zurückgepfiffen. Das hat der Schäfer gemacht, das wissen die wenigsten. Der hat dann ein Buch geschrieben, 2008. Über das Das Buch kam aber nie raus, weil das Pentagon die gesamte erste Auflage aufgekauft und vernichtet hat. Und dann hat man auf den Verlag Druck ausgeübt und es gab eine zweite Auflage, aber total geschwert. Also sinnlos. Hm. Lebt er noch? Zweite, der lebt noch, aber er ist halt still. Und dann gab es einen Journalisten, der hat über den W. Bush ein Buch geschrieben. Das heißt auf Englisch Forge Wie es auf Deutsch wird geheißen. Ein ganz unbekanntes Buch, ich hatte das. Und der ist aber, hat den Druck bekommen von der Familie Bush, dieses Buch darf nie veröffentlicht werden. Und der ist mit dem Hubschrauber abgestürzt. Hm. Ja. Ich komme jetzt nochmal zurück auf die frühen 80er Jahre. Was bei mir noch sehr prägend war, war diese ganze Geschichte mit der RAF bzw. Bader-Meinhof. Eigentlich müsste sie bader enslin heißen, die Bande, aber irgendwie haben sie das verdreht. Äh, ich gebe zu, nicht nur ich, auch äh, Franz Walter Steinmeier war ja äh, Sympathisant dieser frühen RAF, er wahrscheinlich auch vor allem der späten. Da ist, äh, ich habe da auch eine ganz kurze Zeit, als ich noch hier war, bevor ich nach Lippstadt gezogen bin, auf einem kleinen Bauernhof gewohnt. Der nannte sich der Rattenkotten. <lacht> das sah auch so aus. Da hatte eine Frau gewohnt. Deren Mann, sie, links hoch zehn, äh, und der Mann arbeitete tatsächlich beim Verfassungsschutz und hatte dann ziemlich hohen Posten. Unter anderem beschäftigte der sich natürlich mit der Roten Armee Fraktion. Das war ein Konflikt von den beiden, da konnte die Ehe leider nicht standhalten. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man hat ja schon in den frühen 80ern mehr oder weniger erkennen können, dass da was nicht stimmt. Es gab ja die erste, zweite und dritte Generation sozusagen, die immer so ein bisschen umbenannt wurde. Und spätestens in der zweiten Generation war schon klar, da stimmt was nicht. Und als dann die dritte Generation am Ball war, da war klar, da war mehr Verfassungsschutz dabei als sonst irgendetwas. Und das, ja, war, vor allem, das war für mich halt auch nochmal sehr ausschlaggebend zu sehen, okay, auch solche Geschichten, die laufen, sind nicht wirklich das, was sie sind. Wenn ich da einhaken darf, also gerade die dritte ja, Generation war ja wirklich... Da hat der Lewinsky mit seinen Kollegen wunderbar aufgedröselt im RAF-Phantom, mit dem Buch. Ja, ja, Damals wird ja. auch gefeiert. Und man weiß, die dritte Generation ist quasi eigentlich eine, eine reine Geheimdienstnummer gewesen. Genau. Wo man halt den Herrhausen und, und, und auch den Treuhandchef und all diese Leute weggeblasen hat. Unliebsame äh, Leute weg. Genau. Und in Österreich hatten wir so einen ähnlichen Fall in den 90er Jahren. Und zwar ah. war das diese Brief. Briefbombenserie, die jetzt sich kommendes Jahr zum 30. Mal. Aha. Offiziell äh, von einem Einzeltäter auch, dem Franz Fuchs, der sich dann äh, ohne Hände, weil er hat nämlich dann bei der Routine Polizeikontrolle ah, genau. äh, ja. Sprengladen gezündet und hatte die beiden Arme oder Hände verloren und soll dann äh, im Gefängnis sich ohne Hände mit einem Telefonkabel erhängt haben. Also eine Meisterleistung. Aber ich habe damals einen ORF-Journalisten als Bekannten gehabt, den Hans-Christian mhm. Scheidt. der hat auch ein Buch geschrieben, Franz Fuchs doch kein Einzeltäter. Und äh, der hat wunderbar, weil es gab ja damals Bekennerschreiben. Man musste nämlich diese Briefbombenserie in zwei Teile unterteilen. Es gab diese klassischen Briefbomben gegen den Bürgermeister Helmut Zil, gegen Arabella Kiesbauer, gegen viele andere. Ja. Und es gab dann Rohrbomben. Wo in Oberwart zum Beispiel eine, eine, eine Roma-Familie gestorben ist, gegen einen Polizisten den ihn hat und so. Und diese Briefbomben waren immer von Bekennerschreiben, wie bei der RAF, ja. äh, begleitet. Von einer baiovarischen Befreiungsarmee, so haben die sich genannt. Und dieser ORF-Redakteur, der Hans-Christian Scheidt, hat sich diese Bekennerschreiben mal genauer angeschaut. Auch mit äh, Schriftgutachten und man hat festgestellt, dass die nicht von ein und derselben Person stammen. Hm. So, jetzt hat so ja der Franz Fuchs, der ein verrückter Kauz war, vor Gericht das alles gestanden und sich der Supernazi gegeben, aber es geht eigentlich hervor, klarerweise, dass, das sagen die meisten, man muss die politische Situation in Österreich in den 90er Jahren sich mal genauer anschauen. Damals war Jörg Haider, gerade so 93, 94, sehr, sehr am Kommen. Und der war gegen den EU-Kurs. Wir hatten ja kurz danach dieses, diese Beitrittsfrage. Hier mit 66%, sowohl ich jeden fragte, und keiner, den ich fragte, sagte, er wäre für den Beitritt. Aber so 66 Prozent egal, immer diese 66%. So, und das hat natürlich genau dem Heider nicht in die Karten gespielt. Das hat dieses rechte Terrorschreckgespenst äh, stimuliert. Die Angst. Und das war perfekt, um natürlich da Stimmung zu machen. Um ja. für und worum hinaus wie diese klassische Briefbockengeschichte war meiner Einschätzung nach Negladius, die Struktur geheimdienststruktur ja. sagt. und diese Robben-Geschichte. War wahrscheinlich wirklich der Franz Fuchs, der ein bisschen durchgeknallter war. Aber diese Briefbomben, man sieht, der Sprengstoff auch, das war so ein ganz, ganz raffiniertes, ausgetüfteltes System. Und dadurch die Schriftstücke alle von nicht ein und derselben Person geschrieben, also never ever einzelt.